Guten Tag, meine Damen und Herren, ich begrüße Sie zur Tagesschau. Auf dem Petersplatz in Rom hat Papst Franziskus die Ostermesse gefeiert. Zehntausende Gläubige nahmen an dem Gottesdienst teil. In seiner Osterbotschaft betete das Oberhaupt der katholischen Kirche unter anderem für Frieden in der Ukraine und im Nahen Osten sowie für die Opfer des Erdbebens in der Türkei und in Syrien. Im Anschluss spendete Franziskus noch den traditionellen Segen Urbi et Orbi. In seiner Osterbots Osterpredigt im Limburger Dom hat der Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz Betzing auf die aktuelle Botschaft des Osterfestes hingewiesen. Die Auferstehung Jesu setze der Eskalation der Gewalt und der Krise, der Eskalation des Lebens und der Liebe entgegen. So würden Friede und Verständigung möglich, sagte Betzing. Die Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche in Deutschland, Kurschus, rief angesichts der Krisen in der Welt zu Gottvertrauen auf. In ihrer Osterpredigt im Berliner Dom nannte Kurschus beispielhaft die Not der Menschen im Iran, in Syrien und der Ukraine. Diese müssten Unvorstellbares aushalten. Die Botschaft der Auferstehung, Spende, Hoffnung und Leben. Nach Raketenbeschuss aus Syrien hat die israelische Armee eigenen Angaben zufolge Ziele im Nachbarland angegriffen. Getroffen worden seien etwa ein Gelände der syrischen Armee und Artillerieposten. Das syrische Verteidigungsministerium teilte mit, es sei lediglich Sachschaden entstanden. Zuvor waren nach Angaben der israelischen Armee Raketen aus Syrien Richtung Israel abgefeuert worden. Dabei sei mindestens ein Geschoss auf unbewohntem Gebiet in den israelisch besetzten Golanhöhen eingeschlagen. Trotz der verschärften Sicherheitslage aufgrund von Raketenbeschuss und Anschlägen gehen die Proteste in Israel gegen die umstrittene Justizreform weiter. Tausende Menschen demonstrierten am Abend erneut gegen das Vorhaben der ultrarechten Koalition um Premierminister Netanyahu. Nach Expertenmeinung bedroht die Justizreform die Grundfesten der Demokratie. Die Protestaktionen dauern bereits seit drei Monaten an. China hat sein Militärmanöver rund um Taiwan fortgesetzt. Auch am zweiten Tag waren wieder zahlreiche Kriegsschiffe und Kampfjets im Einsatz. Nach Angaben der chinesischen Armee wurden Präzisionsschläge gegen wichtige Ziele auf Taiwan und den umliegenden Seegebieten simuliert. Die USA riefen Peking zur Zurückhaltung auf. China betrachtet die demokratisch regierte Insel Taiwan als Teil der Volksrepublik. Bundesarbeitsminister Heil rechnet mit einer deutlichen Erhöhung des Mindestlohns im kommenden Jahr. In der Bild am Sonntag verwies der SPD-Politiker auf die hohe Inflation und die Tarifabschlüsse, die sich auf die anstehende Erhöhung des Mindestlohns niederschlagen würden. Im Sommer werde ihm die Mindestlohnkommission einen Vorschlag machen. Derzeit liegt der Mindestlohn bei 12 Euro pro Stunde. Im Süden Hamburgs ist am frühen Morgen ein Großbrand ausgebrochen. Auf einem Gewerbegelände im Stadtteil Rothenburgs Ort stehen mehrere Lagerhallen in Flamme. Die Feuerwehr warnte vor Rauch und Chemikalien in der Luft. Die Wolke ziehe in Richtung Innenstadt. Anwohner sollen Fenster und Türen geschlossen halten. Die Feuerwehr ist mit einem Großaufgebot im Einsatz. Züge zwischen Hamburg und Berlin werden umgeleitet. Peter Jagler, Sie halten sich ganz in der Nähe des Brandes auf. Wie ist dort die aktuelle Lage? Tatsächlich brennt es hier weiterhin zur Stunde und die Feuerwehr ist mit mehr als 200 Einsatzkräften vor Ort und versucht sich jetzt den Weg zu bahnen, auch rein in diese Lagerhallen. Da lagert extrem viel Schrott und man weiß gar nicht ganz genau, was dort alles lagert. Also das ist noch sehr schwierig. Eine weitere Herausforderung für die Feuerwehr schon heute Morgen war die Wasserversorgung. Vielleicht sieht man hier auf der Straße die Schläuche, die hier gelegt worden sind. Die Feuerwehr muss Wasser holen aus der ein Fluss hier in der Nähe und aus Hydranten in der Nähe. Denn die Hydranten auf dieser Straße haben so einen kleinen Durchmesser, dass das Wasser nicht reichen würde. Die Gefahrenmeldung, zuerst hieß es extreme Gefahr, wird jetzt in diesen Minuten runtergestuft. Das heißt, die Feuerwehr schätzt es als nicht mehr ganz so gefährlich ein. Der Einsatz wird hier aber noch bis tief in die Nacht dauern. Und warum das Feuer ausgebrochen ist, das weiß zur Stunde niemand. Danke, Peter Jagler in Hamburg. Der letzte Chefankläger der Nürnberger Prozesse ist tot. Benjamin Ferencz starb im Alter von 103 Jahren im US-Bundesstaat Florida. Ferenz war nach dem Zweiten Weltkrieg Ermittler von Nazi-Kriegsverbrechen. Er klagte im sogenannten Einsatzgruppenprozess gegen 24 führende SS-Mitglieder wegen Verbrechen gegen die Menschlichkeit und Kriegsverbrechen. Später setzte er sich über Jahre für die Einrichtung eines ständigen internationalen Strafgerichtshofs ein. Die Tage schauen wir jetzt sich wieder um 15:55 Uhr. Ich wünsche Ihnen einen schönen Ostersonntag.